Willkommen bei Vic hier. Ich bin hier zusammen mit äh, Granadi. Wir spielen heute das Spiel Wer würde eher? Und ja, mal schauen, äh, wie das Ganze abläuft. Wer würde eher geblitzt werden? Ja. Hm? Was kleide? Ich denke schon. Ja, okay. ja, also. ja. kein Kommentar dazu. Ja, aber Auto fährt gar nicht so schnell, um Ja, ich sage jetzt mal nichts dazu. Ich wurde vor kurzem eventuell ein paar Briefe bekommen, aber äh, ja. Wer von euch würde eher seinen Rucksack vergessen? Was soll das denn? <lacht> ja, ich weiß nicht, wen die meinen. Ja, also, ich ich brauche gar nicht zu Ahnung. gucken. Also. Ich weiß auch gar nicht, was die Frage jetzt hier zu suchen hat. Also, ja. ich weiß, wer würde sowas hier alles machen? Der Kerl sagt immer, ja. diesmal habe ich alles dabei, aber äh. ich hatte auch alles dabei, ich habe alles eingepackt, ich hatte sogar extra eine Riesenliste, aber dann habe ich halt die Hälfte von meinem Gepäck vergessen. Schwierig. Ja. Ich, bin ich, eine habe na, ich habe die Nachricht bekommen. Äh, ja, ich bin ein <lacht> Piep. Ja. <lacht> Ja, unlucky. Beim nächsten Mal dann. Wer von euch ist der bessere Tischtennisspieler? Was hast du genau? Ja, ja, ja, ja wir haben letztens beim Charity Race, haben wir so ein bisschen 1v1 gespielt. Es war relativ equal, aber Ja, du hast halt einen Punkt mehr gehabt, glaube ich, oder so. Ja ungefähr, Weiß gar nicht mehr, aber ja. Aber wir wir spielen nicht viel, also wir spielen ja, nicht gar nicht. Noch bestimmt. nicht, aber jetzt sind wir öfter hier und ja. wir werden, also in einem Jahr. Vielleicht ändert mal sich fragen. das. Ja. Genau, genau, fragt uns einfach nochmal in, in, in einem Jahr. Ja. Mal schauen, wie es dann aussieht. Wer ist der bessere Trackmania-Fahrer? Ja, wir hatten ja einen kommt one on halt immer drauf. Wir hatten mal einen <lacht> one on Wir, hatten, einen wir einen hatten schon mehrere. Final Rollen. Rollen. <lacht> ja, aber ich habe auch schon mal ein anderes Money one League nicht gewonnen. Weißt du das noch? Das war Ende war ich 2020, ich 2020, Holiday Showdown. Oh, das war auf einer Dirtmap, das war. Hier. Holiday Showdown. <lacht> ja, sorry, ja. sorry, sorry. Da kommt Ego raus. Was hast du gewonnen? Ich ja, dich genommen. Ja, da kommt der Ego mehr raus. Erfahrung. Aber ja. Ich würde sagen, momentan gleich auf, aber im direkten Duell ist halt einfach so bisher gewesen, ja. dass ich ein bisschen besser war. Es kommt halt auch immer drauf an, auf die Maps. Kommt also. auf Maps drauf an, und auch auf den Spielmodus drauf an. Aber Im Vergleich zu anderen Teams sind wir schon relativ equal würde ich sagen. Ja, so insgesamt, wenn ja. man wirklich also, wenn alles alles berechnet und einen Platz nehmen würde, dann würde man uns so ungefähr gleich. Ich meine gleich ich auch die letzten Teams, die Seasons waren immer relativ equal. Ja. Also jetzt nie irgendwie Masse Erster, ich letzter. Genau. Wer ist schneller tötet? <lacht> okay. Ich glaube, das ist auch relativ einfach, oder? Ja. ja. Ja, ich tilte gerne. Vor allem, wenn gewisse Identities kommen auf den TMGL-Maps, die ich nicht mag oder wo ich denke, dass es nicht so gut ist für den E-Sport, <lacht> äh, ja, dann tilte ich auch schon mal gerne. Oder bei der Cup-of-the-Day-Map, wenn sie langweilig ist. Aber, das stimmt. Ja, wird auch mal auf den Tisch vielleicht gehauen. Ja, na gut, meine Stuhllehne hat auch schon mal was abbekommen, aber sonst bin ich eigentlich gar nicht so tilted. Ich ja, eigentlich Games auch nicht. Eigentlich ja. ist es auch immer nur just for fun. Ja, klar. Aber das Ding ist, bei anderen Games bin ich viel mehr tiltet. Ich habe auch schon mal eine Weile LOL okay. gespielt und CSGO. Da sah es schon ein bisschen anders aus, aber bei TM geht es immer. Also vielleicht, ich vielleicht weil ich mit Lenkrad fahre und da verbrauche ich mehr Energie, da habe ich keine Kraft mehr zum töten. <lacht> okay, I guess. Also in Checkmania bin ich auf jeden Fall äh, der größere Tilter. In anderen Games bin ich eigentlich entspannt, ja, CSGO und so. Bei bin mir auch gleich. Um. Wer würde eher schon? <lacht> das Ding ist ja Ja, also in, Ja, ich mache einfach mal hast du genommen? Ich hab nicht. Ja. ja es also in den letzten zwei Monaten, immer wenn ich irgendwas gefahren bin, vor allem Cup of the Day, das war grausam, wirklich letzte Runde weggeworfen, ohne irgendeinen Grund. Und also... Also ich würde sagen, vor zwei Jahren oder so schon, weil ich meine Spielweise, ich würde nicht sagen, ob ich es Choke nennen würde, ich würde es eher so all in und so, als würde ich es mich nicht interessieren fahren, aber so in den letzten ein, zwei Jahren habe ich das deutlich verbessert, glaube ich und ja. dadurch ist eigentlich... Ich Liegt vielleicht auch einfach an der Erfahrung. Aber seit, Erfahrung. Seit, eigentlich seit Arcadia ist eigentlich. Und du bist eigentlich Doomed seit Arcadia. Ja. Also GG. Jeder kennt den Fail, ja. glaube ich. Und wenn nicht, dann <lacht> sucht's euch raus. Arcadia Fail Granadi. Ja. Wer ist der bessere Eisfahrer? Ganz am Anfang war es eigentlich clear. Ja. Aber, ich auch sagen? aber jetzt ist eher so equal. Ja. Aber vielleicht haben wir mal was anderes. Ich mache einfach immer noch mal. Ego. Ja. Okay, okay. okay. Zum also ganz am Anfang, Tag. ich weiß noch, ganz am Anfang in Team Maps warst du so mit der Beste bei Eis. Ja, ja, aber in ich, der Team DL, ich Weil und du da nicht viel gegrindet so hast und dann war zwei eigentlich zwei Besten, richtig ja. gut. Aber so in letzter Zeit, also ich würde auch eher sagen relativ equal, ja, aber equal eigentlich. ich fahre halt mehr Cup of the Days und ich fahre halt auch Ice Cup of the Days. Ja, du fährst aber auch, bei mir ist das so, wenn ich das Game spiele außerhalb von Team GL, ich spiele es ein bisschen anders, ich spiele so auf, ich habe meinen Spaß, ich bin on-voice und ich spreche einfach gerne mit meinen Mates, wie Spam zum Beispiel. Okay oder halt wir jetzt denke ich hoffe ich mal ja. <lacht> aber ja es ist schwierig zu sagen weil Eis spielt man eigentlich fast nie um aber die Ice. ich habe viele Eis Trials gefahren dank 69 ich habe meine eigene Eis Trial Map gebaut und ich habe sie gefinisht und du hast sie gefinisht ja. ja aber overall keine ist sie nicht würde ich sagen Eco. Eco. Also, wissen wir halt nicht weil wir fahren halt kein Eis wir Ice fahren kein Voll Eis ja hat halt also auch Zeit kannst du eigentlich rum. eigentlich ganz ehrlich also, gibt es keinen clown Gewinner Wer hat die bessere oder Peripherie? Das ist ja, eigentlich ja ganz logisch. Okay, also ganz klar eigentlich, oder? Also ganz klar, also ja. wer Wheel fährt, hat eigentlich im Leben, keine Ahnung, irgendwas falsch gemacht. Ich kann nicht, ich. Der kann nicht mal Neos leiden, also ich weiß das nicht. Das stimmt, so. aber er kann halt nicht ohne Action-Key stehen. Ah, doch doch doch doch, doch, doch, doch, ja, doch, doch, Ich sag nur Tiny Gap Start, also ich weiß nicht. Tiny Gap Start? Ich weiß nicht, wer da immer gesmokt wurde, aber ich glaube, das war nicht ich. Ich auch nicht. Ich hab, selbst Trilux hat damals. Ich war, Trilux war nicht mal mein Cast und selbst er hat gesagt, ich war da krass. Ah, ja. also, also Pad ist deutlich besser. Du kannst Sachen nicht machen, die, die, die ich machen kann. Also Leute, das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. <lacht> wer Keyboard fährt, hat verloren, wer das hat sowieso. verloren also hat. Nah. Also auf das erste können wir uns einigen, auf das zweite. Ja, Real muss ihm halt mein Teammate bist. Die Meta hat bloß noch keiner entdeckt. Das kommt noch. Das kannst du sehen, 2030, Team GL, 80% Real Fahrer. Mhm. Hoffentlich sind 10 news gleich auf dem. So einer... Ah, eigentlich hoffe ich es nicht, bist du mein Teammate. Mhm. Ja, mal schauen. Okay, Leute, das war's mit den Fragen. Insgesamt waren wir uns eigentlich relativ einig, außer so ein paar bei manchen Sachen, aber ja, manchmal weiß Dennis halt nicht, was er antworten soll, deswegen. Okay, okay, okay. es war relativ oft equal, sag ich jetzt Ja, schon. Gut ausgeglichen. Wir kennen uns gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und hit the bell. Oder? Hit the bell! Wenn ihr noch mehr Checkmänner-Videos sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Chatting und <lacht> share das auf Social Medias.